Ich denke wir haben einen sehr äh, einen musealen Charakter schaffen. Weil es ist eben so ein Genussbier, es geht nicht einfach um ja, unschön gesagt um das Sufen, sondern wirklich um einen Genuss und dann haben wir das so ein bisschen wie ein Museum machen, also jedes Bier ist quasi inszeniert wie ein Exponat und sehr exquisit. Dann ist die Inszenierung nachher auch so ruhig. Es war sehr spannend, all die verschiedenen Materialien, weil die Materialien werden immer am Produkt zugeordnet auszustellen. Und was auch noch war, ist, dass das Ganze modular ist, weil der Kunde, Doppel-Loi Boxer, den Stand selber handelt und dass man das alles sauber kann zusammenlegen und wieder versorgen kann, das hat an Technik und Funktionalität von diesen Möbeln und Displays. Ja, eine grosse Anforderung gestellt. Und ich denke, von uns war von Anfang an das Ziel, gewesen, dass wir so etwas Lockeres machen, wo trotzdem eben auch noch andere Materialien reinkommen und andere Farben und es trotzdem noch mit dem Brand übereinstimmt. Oder? Es gibt Emotionen, und wenn man das sieht, mit den Display und den Farben, und das Museale, und das wird das Bier ausgestellt, ist es einfach der Hammer. Bier hat noch nie so lecker ausgesehen. Projekt Projekt Erlebniswelt für doppel Boxer von Messerli hat den Zauber Award verdient, weil sie es geschafft haben, die diversen Markenwelten, die doppel Boxer führt, einheitlich und trotzdem vielfältig darzustellen. Sie haben einen ästhetisch hochstehenden Stand gestaltet. Sie haben ihn technisch clever realisiert. Und vor allem, sie können nachhaltig und vielfältig einsetzen.